Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir haben letztes Mal die Arena 7 erreicht. Ich speichere mal kurz hier noch, das habe ich voll vergessen. Spielzeit 26 Stunden und wir sind seit knapp zwei Monaten dran. Nicht ganz jetzt, weil ich nicht so viel Zeit dafür hatte zum Aufnehmen. Und stehen jetzt vor der achten und letzten Arena, bevor es in die Liga geht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einfach an. Und legen los mit Giovanni. Willkommen in meinem Versteck. Hier wollte ich bis zu dem Tag verharren, an dem Team Rocket wieder auferstehen würde. Aber du hast mich gefunden und schon wieder durchkreuzt du meine Pläne. Du lässt mir einfach keine andere Wahl. Letztes Mal habe ich mich noch zurückgehalten, doch heute kenne ich keine Gnade. Nun denn, auf ein Neues werde Zeuge der Fähigkeiten von Giovanni, dem größten aller Trainer. Wir kommen mit Turtok zum Anfang und das reicht wahrscheinlich auch schon. Es wäre cool gewesen, wenn wir die Mega-Evolution nachher erst bekommen hätten. So von ihm irgendwie, so was große Evolution, hier hast du den Megastein. Wäre doch lustig gewesen, also von ihm den Ring zu erhalten. Aber es ist auch gut, dass uns Blauding gibt, das gibt auch Sinn von der Storyline her, weil er ihn auch benutzt im Ingame, in den anderen Teilen. Ja, ich schmeiß mich mal rein hier, weil ich es kann und... ein bisschen Glück, one-hitten wir gerade alles. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ob er jetzt noch Nidoqueen oder Rizeros reinschickt zuerst, Rhizaros ist es. Äh, die sollten wir beide, ich glaube, nachher kommt noch ein Nidoqueen. Das ist ein bisschen defensiver ist immerhin, aber ja, man weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das viele beleben wird. Ja, Level 49, das wird nichts, das ist vorbei. Er gibt alles und ich one-hitte alles von ihm. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das mit... Okay, es ist einfach schlecht. Äh, dass es mit einem Karpi überlebt. Wie man einfach irgendwas... Der darf nicht rausfallen. Okay, das war hart, aber fair. Du gewinnst 8000, yeah, nice. Du hast gewonnen. Hier, nimm den Erdorden das Zeichen meiner Anerkennung. Den Erdorden Mit dem Erdorden werden die alle ein Level Pokémon gehorchen, egal welchem Level sie haben und wer ihr original ist. Er beweist, dass du einen beachtlichen Trainer-Pokémon er er beweist, dass du zu einem beachtlichen Pokémon-Trainer herangewachsen bist. Damit erfüllst du die Voraussetzungen, um dich der Pokémon-Liga stellen zu dürfen. Dieser TM gebe ich dir ebenfalls mit auf den Weg. Yeah. TM41 hält die Attacke Erdbeben. Wenn du sie einem Pokémon beibringst, kann es ein mächtiges beben auslösen und dem Gegner damit großen Schaden zufügen. Ich habe es vor langer Zeit hergestellt. Damals war ich hier noch Arena-Leiter. Nach solch einer Niederlage kann ich von meinem Untergebenen nicht länger erwarten, dass sie mir folgen. Team Rocket gibt es ab dem heutigen Tage nicht mehr. Ich löse es hiermit auf. Alles, was ich bisher über Pokémon zu wissen glaubte. Ich werde mein Leben als Pokémon-Trainer noch einmal ganz von vorn beginnen. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Leb wohl. Okay. Yeah. Ich bin gerade überlegen, was diese Karte genau anzeigt. Ich glaube, die drei leuchtenden Punkte sind die Orte, an denen Team Rocket, Team Rocket aktiv war in also dieser Storyline. Also, ja. Yeah. Und damit haben wir den letzten Arena-Orden. Es kommt sicher gleich nach Story. Wieder viel zu viel Story, aber es ist okay. Nicht schlecht, Kollege. Mensch, damit hatte ich echt nicht gerechnet. Ich meine, wer hätte gedacht, dass eine pokémon arena -E mal als Unterschlupf für Ver Verbrecher dienen würde? Okay, hör zu. So geht okay, das nicht weiter. Ich lasse mich normalerweise ungern auf irgendwas festnageln. Aber die Leute hier wollen eh schon seit Ewigkeiten, dass ich den Job übernehme. Jetzt habe ich mich lang genug gedrückt. Es wird Zeit, dass diese Stadt endlich wieder einen vernünftigen Arena-Leiter kriegt. Ab heute kümmere ich mich um die Arena von Vertania. Nur wenn du gegen mich gewinnst, habe ich gesagt. Ha, guter Witz. Wenn ich mich nicht ehre, sollte ich jetzt eigentlich was anderes zu tun haben. Also dann, Adi. Auf geht's zu Liga. Die Top 4 warten schon. Folge einfach unter 22 westlich von hier und du kannst sie nicht verpassen. Lass dich nur nicht von irgendwelchen Titeln einschüchtern. Zeige ihnen, was du drauf hast. Okay. Ähm... Wir werden blau auf jeden fall herausfordern weil ich kann ja alle arena leiter rematchen das würde ich in einer späteren runde machen nicht jetzt sowieso dann nach der liga ich habe mich vorhin entschieden dass ich das spiel auf twitch wahrscheinlich spielen werde bevor ich hier alles hochgeladen habe einfach aus zeitgründen mal gucken und dann werden wir nebenbei halt eben noch die trainer herausfordern den pokédex füllen, die Megasteine sammeln vielleicht ein team züchten was auch immer bla bla mal gucken Adi. Genau darauf habe ich schon von Anfang an gewartet, hier ein Battle zu machen. Ich habe noch Turtok vorne. Puh, endlich habe ich dich eingeholt. Ich habe mir auch eine Erdorden verdient. Damit ist der Weg zur Pokémon-Liga frei. Die Top 4 sollten ja unfassbar stark sein. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmt's? Wie sieht's bei dir aus? Fühlst du dich herausgefordert und gewachsen? Zeig doch mal, was du und deine Pokémon so drauf habt. Klar. Wenn es sein muss. Schafft ihr es auch endlich mal ein Team ganz zu füllen, vielleicht? Ich werde jetzt keine Mega-Evolution durchführen übrigens, weil ich Glurak noch mega entwickeln will. Ja, dann ruf halt zurück. Okay, Giflo ist gute, eine gute Wahl gegen Turtok. Aber dann kann ich auch auswechseln, nämlich. Und wir können noch einen Feuersturm sehen gleich. Plus Mega Glurak, eins von beiden, mal gucken welches. Ich glaube, ich mache mal die X-Entwicklung als erstes. Und das ist das Drachen Glurak, voll geil. Ja, yeah, ich hab gewonnen. Das Glurak müsste jetzt wirklich. Ich guck das nochmal kurz nach, aber das Glurak müsste wirklich ein Drache sein jetzt. Das, der Vorteil vom Glurak Y war halt, dass er Sonnentag drauf hatte. Ja genau, Feuerdrache. Das mit dem Sonnentag ist jetzt halt hinfällig wegen der Fähigkeiten. Aber eigentlich wäre das relevant gewesen für Glurak Y, wieso das so gut war. Da er auf die Mega-Evolution einfach Sonntag aufgebracht hat und somit Feuerattacken um einiges gestärkt hat. Irgendwie sowas war Und dafür war Glurak X war halt einfach noch aggressiv, auf Drachentyp und so. Damit habe ich einen Step-Bonus auf Drachenwut. <lacht> Mal so nebenbei noch. Dass wir das auch noch erwähnt haben. So, der ist tot. Yeah. Okay, das ist jetzt blöd. Äh. Ah, ich wollte so King Erdbeben statt Schlagbauer machen. Ah, okay. Das machen wir dann noch. Wobei, Erdbeben ist halt das Risiko im, im 2 gegen 2, dass ich meinen Teamkollegen mit verletze. Da muss ich dann aufpassen. Und Schlagbauer selbst ist eigentlich auch schon recht stark. Also, ne, ich glaube, ich bleibe bei Schlagbohrer. Wir haben erhöhte Volltrefferquote. Bonus ist trotzdem erhalten. Und ich habe einen 1 auf 1 Treffer halt. Sonst muss ich Nidoking immer mit Glurak paaren, damit es aufgeht. Okay, das ist ein gutes Pairing. Da habe ich jetzt einen Vorteil, weil ich Typendiversität spiele, dass ich den hier machen kann. Ich komme immer noch nicht gegen dich an, obwohl ich mein Team so gut trainiert habe. Du gewinnst 8000, yeah. Woo, noch mehr Geld. Weißt du, seit wir kleine Kinder waren, hatte ich immer das Gefühl, mich um dich kümmern zu müssen. Ich wollte dir mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie alles funktioniert. Aber in Sachen Pokémon-Trainer bist du mir ständig einen Schritt voraus. Das ist irgendwie so frustrierend. So kenne ich mich gar nicht, aber ich schätze, das gehört einfach dazu, wenn man seine Rolle als Pokémon-Trainer wirklich ernst nimmt. Ich weiß, dass ich mich damit wahrscheinlich lächerlich mache, aber noch gebe ich nicht auf. Dieses eine Mal musst du mir noch den Vortritt lassen. Niemals. Übers Gift, oder was? <lacht> oh, Pikachu will, will prügeln. Pikachu scheint gern mit dem Pokémon von Rüdiger zu spielen. Okay. Also, natürlich lieb. Äh, ich muss kurz gegengiften. Und kurz heilen. So, äh, das mache ich nicht jetzt. Unser Team sieht aktuell wie folgt aus. Schön wäre, wenn ich jetzt noch eine Pokémon-Herausforderung hatte für Glurak, wo ich die Mega-Evolution durchführen kann, um die y noch zu sehen. Aber ich glaube, das können wir erst später. Hier dürfen nur wirklich starke Pokémon-Trainer passieren. Hast du jetzt in den Felsorden? Das ist Arena Nummer 1. Oh, die Musik. Okay, da muss ich kurz ab absteigen, sorry. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Quellordens sind. Das muss man jetzt einfach so machen. Das geht nicht an. Donnerorden. Guck mal an, so ein Zufall. Dass man den Donnerorden hat, was für ein Zufall. Farborden. Natürlich habe ich den auch. Jetzt kommt eh die Surfmusik, jetzt ist eh vorbei zählen und ein Quapuzzi und ein Capodor. Quapuzzi, komm mal her. Waren in dem Wasser wirklich Spawns? Ich wusste es gar nicht mehr. Ich glaube schon, ja. Im, Gr im Grünen war, aus also dem Gras war ja auch ein Spawn raid drin. Aber ich weiß nicht mehr, welches Pokémon da aufgetaucht ist vor allem. Da waren aber auch Spawns, das weiß ich noch. Ich glaube relativ starke Pokémon sogar noch. Quapsel müsste mir dann einfach noch holen irgendwo, aber das mache ich dann wirklich noch. So. Yeah. Wenn wir es gerade schon von der da davon haben. Habe ich noch Pokébälle, Superbälle? Ja, das reicht schon. Das wird schon hoffentlich klappen. Oder auch nicht. Ja, ich schieb mal nur mal kurz meinen Schiebepult nach hinten, damit ich ein bisschen anders hinhocken kann für mich. Also keine Sorge, ich mache da nicht irgendwelche Scheiße mit dem Handy oder so, keine Ahnung. Komm jetzt, bleib drin. Fuck you. Ist ja gut, ich nehme einen Superball für dich. Ah, oh, das war ein fabelhafter, bitte. Der Kreis war noch nicht zu. Ah, jetzt reicht's mir aber, komm jetzt. Blödes Vieh. Das ist Mobbing, das akzeptiere ich nicht. Das haut mir noch ab, wenn so weitergeht. Oh, geht doch. Yay! So, haben wir das auch erledigt, dann geht es hier auch für den Pokeball Fünf goldene Himibären, okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, natürlich. Dankeschön. Sumpforden. Und wir kommen zum letzten Gebiet, da gibt es Ibitak. War doch was. Aber das Vieh müsste ich schon lange haben. Ah, man, hau halt doch ab. <lacht> Blödes Vieh. Vulkanorden Nummer 7. Hallo, Ibitak. Und da oben sehe ich schon einen Pokéball. Naja, fünf goldene Sananabeeren. Da oben ist die Liga. Oh, oh, bei, oh, bei, oh, bei, oh, oh, oh, oh, oh. Ich glaube nicht, dass ich die schon habe. Ja, da muss ich natürlich einen Hyperball nehmen. Okay, da brauche ich mehr als nur einen Hyperball. Fuck off, das war richtig knapp. Ein bisschen früher und ich hätte sogar noch im Fabelhaften gelandet. Aber auch so geht's, immerhin. Nicht viel EP wirklich, aber hey, ich habe eine Owein. So. Das Nidorino, das habe ich eh schon. Und wir sind bei dem letzten Posten. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Erdortens sind. Okay. Und los geht's in die Siegesstraße. Na, das sieht doch noch was aus. Wir gucken ganz kurz, was passiert, wenn ich den hier drauf schiebe. Danach würde ich aber die Folge schon beenden. Heute ist ein bisschen eine kürzere Folge. Okay, es geht wirklich einfach nur diese Wand auf, so. Und dann können wir da oben drüber, zu dem. Und da müssen da oben zwei Items sein. Einmal hole ich das schon, dass wir das erledigt haben gerade, wenn ich durchkomme. Jawohl, da sind zwei Items. Ich hole mal das erste. Das war jetzt wirklich so, dass man das Rätsel... Ups, ja, man muss zweimal hinein, um beide Items zu holen. Es ist nicht so, dass dieses zweite Item, glaube ich, relevant ist, vielleicht ein Beleber oder so. Aber wir holen es trotzdem natürlich. Nächstes Mal. Alles klar. Fuck you. Tada. So, das muss ja wohl reichen, bitte. Nein, reicht's nicht. Okay. Probier's jetzt ohne Bäre. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten muss ich da Jonaira und Das habe ich keinen Bock drauf. Da. Jetzt. Oh, uh, genau. Das war, das ist Timing. Seht ihr? So geht das mit dem Timing. Okay, ich schmeiß noch mal eine goldene. In der Hoffnung, dass es nicht wegrennt. Okay, und jetzt bleibt es hoffentlich drin. Bitte. Yes. Das habe ich schon schon gefangen. Nein, habe ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe hier noch keinen schon Ärger bekommen. 200.000 EP. Oh, Jesus. Seltenes Pokémon und so halt, ne? Das heißt, wir können auch mal kurz raus. Okay, Rihon dann eben auch noch. Rihon müsste ich zwar schon haben, aber ist egal. Das müssten wir in der Höhle vor Lavandia City bekommen haben, eigentlich. Weil da war ja Rihorn, Georok und Macholo vertreten. Genau. Äh, ich gehe raus, ich gehe heilen kurz. Dann mache ich kurz noch neben dem. neben der Vulkaninsel diese Route, die ich gesagt habe und dann beginnen wir die nächste Folge hier vor diesem Tor und widmen uns den zwei letzten Herausforderungen einerseits die Siegesstraße und andererseits dann die Liga selber ich blende mich mein nicht ein ich habe es folglich gecheckt das heißt, wir würden nächstes ich mache jetzt ganz kurz Route 20 hier einfach die Trainer zum Level noch ein bisschen das ist so ganz kleines dann würde ich hier das Indigo Plateau und sogar die Siegesstraße machen. Aber das machen wir dann zusammen in der nächsten Folge. In den zwei, drei letzten Folgen dann. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen. Wenn nicht, dann eben nicht. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.